auskommen in einem riesen Saal. Aber wir haben das so noch nicht gesehen, weil im Winter war noch. So. Da jetzt, kannst du jetzt alles herstellen. Ich frage die Anka drin, wo ich das Auto hinpacken soll. Ja. Das geht hier jetzt weiter. Nach rechts. Oh. <lacht> oh, mal <lacht> Hallo. Ja. Hallo. Oh.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 ein paar Fotos auf, dem, äh, auf Michael, wie er das schön hier alles macht. Herr Ritt. Ich glaube. Also, ich mache es Du kannst auch noch mal auf die Hände und auf seinen Garten. Ich mache hier alles für dich, Ute. <lacht> Wir haben so viel Sex. So, oh, Kraftakt, du schaffst es! Ach, jetzt pass auf! Kann man hier weiter rein? Ja. dass er dann hier kann, Ach! was brauchst nicht Mach mal vom dünnsten aus rein. Ich schwarz hier Juhu! Schweizer Offiziersmesser hat auch an Champagner gedacht. Du wischst das so auf, hoch, und dann bist du noch so im Hinterkopf und dann guckst du so ein bisschen und dann so, ja macht mal und dann so, da ja, ich hätte noch einen Tipp für euch auf Lager. <lacht> jetzt, jetzt bin ich. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich Ich brauche jetzt mal zu. Bist du guter der Seko? Ja. Herzlichen Dank. Prost. Also nochmal auf euch alles gut. Prost. Dankeschön. Prost. Danke. <lacht>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 Und äh, ihr habt das auch in einer wahnsinnig kurzen Zeit gemeinsam mit uns realisieren können. Gott sei Dank mit der Ausstellungsküche, die ja wirklich perfekt bei uns reingepasst das ist, hat. Das ist ja sensationell, gell, und, dass das so ja. ist, war. Also Und dem Ganzen drumherum. Wir haben übrigens bis jetzt ein kleines Loch noch, weil wir ja. haben auch natürlich oh. viel zu tun. Allein die Selbstverständlichkeit, ich auch habe das angerufen und gesagt, habe, Mensch, wo gehen wir jetzt wir müssen woanders einziehen, ein äh, wir bräuchten eine Küche in drei Monaten und dann der Herr naja, kommt vorbei, dann schauen was wir machen können. <lacht> und der Rest hat nur gesagt, gar nicht, geht nicht, könnt ihr vergessen, nein, machen wir nicht. Ihr seid Next Generation auf jeden Fall. Ja. Ne? Habt ihr vielleicht einen Tipp für mögliche Neukunden? Der Tipp oder Ratschlag würde ich sagen,